Servus und hallo zu diesem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben heute wieder mal einen prominenten Gast in unseren heiligen Hallen, den Patrick Pax Hobelsberger. Schön, dass du erst die Zeit gefunden hast, dass du wieder mal bei uns in den Hallen vorbeischaust. Immer gern, auf alle Fälle. <lacht> Wir haben ja im November glaube ich. Ja, das, das ist schon ein Teil her, schon was du das, ja, das, das letzte Mal da warst. gut gefallen. Und man sieht dir ja. eh die Leute eigentlich auch und mhm. wenn man da helfen kann. Auf alle Fälle haben wir immer dabei. Ja, das ist natürlich das Gute im, im kompletten Motorsport-Business. Da hilft man sich natürlich gern jederzeit, wenn es irgendwie geht. Der, der Anlass für das Ganze ist, oder ist diesmal etwas anderer, weil du hast ja jetzt vor kurzem am Slowakia-Ring hast du ja leider ein kleines Missgeschick gehabt, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wenn du da vielleicht mal kurz den Zuschauern mal erklären willst, was passiert ist und wie das Ganze so hergegangen ist. Ja, es war nicht ein ganz einfaches Wochenende. Es hat natürlich am Freitag ziemlich gut ja. angefangen. Da haben wir einen 600er Streckenrekord aufgestellt mit einer 2.057. Das ist flott, ja. Das war sehr gut. <lacht> Samstagmorgen war eigentlich auch alles Paletti. Da ja. haben wir auf Reifen immer noch eine gute 2.6er Pace gehabt. Aha. Also es war wirklich top. Und dann ist leider vor mir am Ausgang von der 1er Kurve mhm. am Außenkörper ein Fahrer zu Sturz gekommen und sein Motorrad ist merkwürdigerweise nicht von der Strecke wegrutscht, sondern auf die Strecke drauf. Und also das wieder zurückkommen genau. oh. Ja. Oh. Und ich kam quasi da dahinter. Ja. Keine Chance mehr gehabt. Nee, eigentlich 0,0. Also das hm. Bike ist direkt vor mir auf die Strecke und ja. ich habe es dann nur noch Front, gesehen. Frontal und in, eingeschlagen äh, genau, dann, oder? Zwischen Gabelbrücke oh. und Tank. Oh. Und mein Vorderrad ist stecken geblieben dann. Ah. Das Moped hat es überschlagen und ja. bei mir ging es quasi über den Lenker durch die Hecke ah. auf und her. Ja, das war nicht ganz so spaßig. Naja, das war natürlich gerade so für eine reine Trainingssession, mal, wo du einfach nur zum Trainieren ja. vor Ort hast. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal. Hast du ja natürlich auch dementsprechend da leider, wie es dann immer so kommt, auch ein bisschen verletzt bei dem Ganzen? Ja, es war, also es war eigentlich so gedacht, dass ich einfach privat ein bisschen zum Trainieren ja. gehe, dass ich, einfach, dass ich einfach fahren kann. In ist natürlich keine Strecke, wo man mir einen Weh am Lauf haben mhm. oder so. Also da ging es eigentlich nur um mich und dass ich selber trainieren kann hatte zwei, drei Testteile vom Team dabei, die ich Gott sei Dank am Freitag schon bestätigen konnte, dass es mhm. funktioniert. Ja, und dann passiert leider sowas. Aber natürlich ist die Chance immer groß, wenn man, wenn man einfach mal andere Leute auf der Strecke ist. Und das ist halt immer ja. das Risiko bei dem ganzen Sport, sage ich mal. Ja. Aber wie war jetzt das dann letztendlich? Weil also in Sachen, dass der dann dementsprechend verletzt, was war jetzt da die genaue Diagnose? Und wie ist da, sagen wir so, die Reha oder die, der Wiedereintritt, wie ist das so abgelaufen bei dir? Also, die Diagnose war eigentlich, der Ellbogen, der war offen, mhm. komplett. Also war eigentlich bis zum Muskelknochen, man hat ah eigentlich ja. da alles gesehen. Ähm, der wurde dann genäht in der Slowakei. Dann kam ich nach Deutschland zu einem richtig guten Doktor, mhm. zum Dr. Liebhardt, der mich da wirklich top gepflegt hat. Der hat das dann operiert, das Ganze. Mhm. Da wurden nur einige Teerstücke gefunden. Der Schleimbeutel <lacht> war komplett offen, es war alles entzündet. Mhm. Und das war eigentlich ein komplettes Drama. Man, man sieht's ja ja, eh. genau, also es ist sagen, sieht es eh, acht Wochen und man, man sieht immer noch, dass es ja. einfach noch nicht ganz, ganz perfekt ausgeheilt ist. Und am linken Handkling sieht man eh an den Tapes, also ich hatte bis kurz vor mir und Gips. Da habe ich mir am Daumen das us band das hat zwei mhm. Löcher und den Trapeziumknochen, vermutlich das Kahnbein sagt wahrscheinlich jeden was, das ist acht mm drunter. Das ist komplett durchgebrochen. Das war also dann ja. richtig gelohnt quasi. Ja, war, war sehr schlecht eigentlich. Ich habe zwar ein bisschen Glück gehabt, dass man es nicht operieren musste. Der Knochen der ist ja. in einer ziemlich guten Position ähm, zur Ruhe gekommen, oder wie man immer das, das nennen mag. Und ja, Gott sei Dank muss man das nicht operieren, aber das haben ja. wir die OPD. Die, ja. <lacht> die reicht mir ja eh locker. Aber zumindest dann noch wir Glück im Unglück, wenn man das so, ja. wenn so sagen kann. Ja, im Prinzip schon. Ja wie gesagt, die eigentlich interessante Story, die beginnt ja ab dem Punkt, sagen wir jetzt. Erst also du bist ja für das, dass das doch jetzt einigermaßen, wie ich jetzt sagen würde, doch eine etwas schwerwiegendere Verletzung halt dann auch war. Gerade jetzt für einen, für einen Motorradsportler, sagen wir mal, wenn es jetzt da Ellbogen, Handgelenk, das sind, ja, sagen wir so eh deine, deine Arbeitswerkzeuge. Also das ist dann schon immer doppelt schwierig. Aber für das war das Comeback eigentlich relativ relativ fix bei dir. Ja, ich habe es in s schon probiert. Das war, ich glaube. Das war ja nur zwei Wochen oder ja, so nach dem zwei Wochen eigentlichen Wochen Unfall. Ja, nach der OP. Das also ist eigentlich Und unvorstellbar, sag ich mal, dass, du ja. sagst, dass man da eigentlich schon <lacht> wieder dass man überhaupt darauf überlegt, dass man ja. es vielleicht schon wieder angreifen könnte. Ja, ja ich habe mit Gips am fünften Tag nach ja. der OP schon einhändige Lügestützen gemacht. Ich glaube <lacht> sechs oder sieben Stück. Respekt. Äh, das habe ich dann an den Doktor geschickt und habe gesagt, ey, ich kann es sicher fahren. Und dann hat er mich gefragt, ob ich eigentlich komplett verrückt bin. Ja, ich wollte gerade sagen, der sagt <lacht> nur um Gottes ja. willen. Was machst du da? Nee, ich wollte mir einfach da irgendwie vorerst selber ein ziemlich gutes Gefühl geben, dass mhm. ich es einfach probieren kann oder probieren sollte. Ich mhm. wollte es unbedingt probieren, weil ich bin fest davon überzeugt am Slowakei Ring. Da habe ich mein Level auf alle Fälle gehoben, vor allem am Freitag. Das war ein perfekter Tag eigentlich und ich wollte es einfach unbedingt probieren und wollte unbedingt konkurrenzfähig sein, wollte einfach alles so machen, wie mhm. ich es vorher auch gemacht habe. Aber ja, am Ende haben wir gesehen, nach dem FP1, ich habe so, so starke Schmerzen gehabt, ich bin drei, vier Mal rausgefahren, weil ich einfach nicht abstützen konnte. Der, der Knochen und Gefühl hat sich da drin war, Gefühl, alles Matsch, hat sich alles bewegt, ah, ja. was sie überhaupt bewegen kann. Und ja, wir haben uns dann eigentlich dazu entschieden, dass wir, dass wir stoppen quasi. nach dem FP1 sagt, das ja. funktioniert nicht und ja. lieber noch mehr Zeit in die Regeneration ja. investieren. Ja. Aber das ist ja dann eh schon mal jetzt die interessante Überleitung. Weil du hast ja jetzt bei Cali Racing hast ja du jetzt einen ein Ja. Das ist ja natürlich jetzt in dem Fall also mal glimpflich ausgegangen, weil, jetzt, wenn du sagst, du hast eh nur ein Jahr, sag ich mal, um dir beim Team jetzt für eine weitere Saison oder einen weiteren Vertrag zu beweisen und dann würdest du länger ausfallen, ja. das macht ja natürlich mental auch was mit einem. Also, da ist jetzt das eine Rennen, was du jetzt oder das eine Rennen, was du in dem Fall verpasst hast, das ist jetzt, sage ich mal, noch absolut vertretbar. Wenn es da jetzt länger ausgefallen wärst, das wäre jetzt wahrscheinlich auch. Nicht so, nicht so prickelnd gewesen. Oder allgemein, wie so das Verhalten jetzt oder der Umgang mit deinem Team jetzt ob die da eigentlich eh komplett hinter dir gestanden sind und gesagt haben, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Oder ob die dann auch schauen, dass sagen wir einen Fahrer jetzt in, ins, irgendwie ins Grid kriegen, wenn es irgendwie geht. Ja. Ja, also das Team hat die, die Entscheidung auf alle Fälle unterstützt, ich meine, sie sind generell eh froh, dass ich so viel alleine trainieren ja. gehe und dass ich generell so viel trainiere am Rennrad und alles Mögliche, ich habe da ewig viele Stunden und so und dann sind die natürlich froh und dann, dann haben, sie haben auf alle Fälle nicht gesagt, dass jetzt scheiße, dass jetzt du dich verletzt oder jetzt kannst du mhm. nicht weitermachen oder so, sondern sie haben gesagt, ja, du trainierst zu so viel, das ist bei, bei so viel Leuten schon passiert, Remy Gardner hat die ja, ja, genau. beide, beide Füße beim, genau. beim Motocross Pro zum Beispiel von von nichts kommt nichts, aber man muss halt einfach immer schauen, dass das Ganze auch, ja, ich sag mal, verletzungsfrei, vor allem mm. während, dass Saison… Das ist halt ähm, immer das Timing doppelt blöd. Ja, das aber man kann es halt in dem Fall halt leider blöd. auch nicht aussuchen. Ja. Naja, ist blöd, aber ja. das Team unterstützt das eigentlich alles und. Das funktioniert eigentlich ja. alles ziemlich gut. Ja, also da gab ah, jetzt ja. keine Probleme oder sonstiges. Ja. Aber das war vom allgemeinen Ablauf her war das ja jetzt eh ideal, wenn du sagst, in Misano bist du dann schon wieder am Start gewesen. Das war ja knapp nur vier Wochen nach dem eigentlichen, nach dem eigentlichen Unfall, sage ich mal. Und da hast du ja für das hast du jetzt eigentlich eh ziemlich wacker geschlagen mit einmal P27, glaube ich, und P22, für das, dass du vor vier Wochen ja. dann eigentlich immer unter dem Messer gelegen bist. Wie ist du da so gegangen? Gerade so gefühlsmäßig würde ich sagen, dass du jetzt mittlerweile schon wieder so bei den 100 Prozent ja. Du sagst, du kannst wieder voll angreifen oder ist es also mehr in der Regenerationsphase? Also ein, der Otto-Normalverbraucher bei so einer Handwurzel, Knochenverletzung, braucht er circa acht Wochen einen Gips. Naja, genau. Also das, die Hand acht Wochen im Gips und dann brauchst muss mobilisiert werden, dann brauchst du Physio, dann brauchst du das und das und das. Also es ist wirklich so, dass man sagt, es war eh schon krass, dass es um Isano überhaupt ging naja. zum Fahren. Das Wochenende war gar nicht so schlecht, ich habe natürlich körperliche Probleme gehabt, das ist, das ist eh ganz normal und jetzt würde ich sagen, nachdem ich jetzt am Wochenende im Most war, ich würde sagen zwischen 90 und 95 Prozent fit ungefähr. Bis Donington sind es jetzt noch eineinhalb Wochen. Mhm. Da hoffe ich auf alle Fälle, dass ich meine 100 Prozent habe und dass ich naja. da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Also das war jetzt vor allem im Otto Normalverbraucher das jetzt eigentlich das perfekte Stichwort, weil es gibt also das typische Klischee, was man jetzt auch langsam irgendwie finde, merkt, dass das ja doch irgendwo was Wahres dran hat, dass so die, die Motorsportler und die Racer irgendwie so aus einem anderen Holz geschnitzt sind. Weil wenn du sagst jetzt bei dir nach vier Wochen schon wieder mit dem Comeback, wenn man sich überlegt, was da Mar Marquez und Kona mit schwerwiegenderen Verletzungen da teilweise schon für rasante Comebacks hingelegt haben, da kann man wirklich glauben, dass da wirklich dass ihr ein aus einem anderen Holz geschnitzt seid, wie wir normal normal sterblichen. ja, kann man vielleicht, vielleicht kann man so sagen, ja, aber im Prinzip ist es eigentlich so, mhm. man beschäftigt sich den ganzen Winter mit der Saisonvorbereitung, ja. so viel Preseason Tests, so viel private Wintertests, so viel so viel Kilometer Training und so viel, so viel Stress und, und Schinterei eigentlich, wo mhm. man sich ständig im Prinzip am arbeitet und dann ist das das Einzige, was einen interessiert, dass man fahren kann, dass man so schnell wie möglich fahren kann, dass man so schnell wie möglich zurück ist und das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert hat und ich meine, ich gehe nicht weg, ich trinke seit sechs Jahren keinen Schluck Alkohol, ich rauche nicht, ich tue gar mhm. nichts, es gibt nur Sport, Schlafen und Rennen fahren, was anderes gibt es nicht und da braucht man das auf alle Fälle so schnell wie möglich zurück. Das ist im Prinzip sein Leben eigentlich. Ja. Und natürlich schaut man da, dass man das so schnell wie möglich Irgendeine, irgendwie zurückkriegt. Genau. Hat. Und das ist wahrscheinlich auch noch was anderes, sagen wir weil jetzt gerade in eurem Bereich, sagen wir, mal, hast ja die medizinische Betreuung oder sowas. Das ist ja auch auf einem ganz anderen Niveau, sage mhm. ich mal, wie es jetzt bei, beim Otto-Normalverbraucher wäre. Das beschleunigt ja wahrscheinlich auch die, den Regenerationsprozess enorm, wenn man sich jetzt wirklich nur darauf konzentriert und immer immer das Ziel vor Augen hat. So das Ziel, was man immer wollte, Rennen fahren. Da ist dann die eigene Motivation dann auch nochmal ganz anders, die einen da jetzt noch ein bisschen nach vorn treibt. Ja, ist natürlich, natürlich wird, man, wird man gut betreut, aber mhm. in der Slowakei kam ich direkt ins Krankenhaus und dann haben die den kaputten Schleimbeutel gesehen und haben sie einfach angenäht Dann haben, <lacht> haben sie da gedacht, ja, das... das das, wird schon passen, das wächst schon so wieder quasi, zusammen, ja. so ungefähr, wie wenn du im Winter zum Reifenwechsel ja, gehst ja. und dann aus der kaputte Felge und der schrauf die kaputte Felge wieder drauf ja, und denkt sich, das wird geht schon. auf alle Fälle. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist ein bisschen blöd, aber ich habe, wie, wie gesagt, echt Glück gehabt, dass ich die perfekten Ärzte gehabt habe in ja. Deutschland, die sich das vernünftig angeschaut haben, die wo sie die Zeit genommen haben mhm. und wirklich auch alles gegeben haben, das, das was geht von, von Röntgen bis CT bis MET und das Ganze teilweise drei-, vier-, fünffach. Mhm. Und wirklich alles überprüft haben, dass wirklich auch alles passt. Und ja, die OP war definitiv notwendig, weil wie gesagt, da wurden so viele kleine Teilchen, Kieselsteine, Asphaltstücke gefunden. Und, Und das da wenn du halt nicht in die richtigen ja. Hände bist, dann. Da das kann halt ganz anders ausgehen, dann, wenn das Zeug irgendwie da ja. halt ewig lang drin bleibt. Ja. ja ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr. Interessante Geschichte, wenn du sagst, dass du jetzt innerhalb von vier Wochen dass du jetzt so ein Comeback hingeklickt hast und dann dementsprechend auch schon wieder so Leistung auch abrufen kannst. Da kann man in dem Fall jetzt wirklich auch nur den Hut vorziehen. Ich finde es auf jeden Fall auch interessant, weil auch, du bist ja mit Matthias öfter mal schon wieder auf, auf der Rennstrecke eben auch unterwegs gewesen. Das wäre tatsächlich auch was, was, was, was jetzt mich interessieren würde, ob es da generell auch wieder mal Interesse hätte, ob wir da vielleicht wieder mal was, was machen. Gerade vielleicht auch so im Winter, was für dich jetzt auch für, fürs Training, dann für die Saison vielleicht auch ganz interessant wäre. Da man da vielleicht in Spanien mal was, was gemeinsam startet. Das wäre jetzt auch für euch da draußen sage ich mal interessant, wenn ihr da Interesse habt, dass wir da vielleicht mal was machen, dass der Matthias und der Pax dann wieder mal gemeinsam ein Projekt starten und ein paar Runden drehen. Könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was, was euch da interessieren würde. Aber vielleicht da den Pax mal auf eine Tausende setzen oder den Matthias auf eine 600er, <lacht> wie, das dann, wie das dann aussehen wird. Das ja. wird da gäbe es sicherlich ein paar interessante Sachen, die wir da mal angehen könnten. Ansonsten finde ich, soll es eigentlich für das Video soweit auch schon gewesen sein. Wie gesagt, Pax, inter sehr interessante Geschichte. Auf jeden Fall danke, dass du die Zeit, Zeit genommen hast dafür. Immer wieder sehr gerne, ja. auf alle Fälle. Ja. Ja. Schaut auch gerne gern mal beim Pax auf den Social-Media-Kanälen vorbei, da haben wir euch unten in der Beschreibung auch verlinkt. Ansonsten muss ich sagen, danke fürs Zuschauen. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht, gemacht habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch mit Matthias wieder vor der Kamera. Sehen wir uns dann wieder. Bis dahin und ciao. Ciao.